Liebe Brüder und Schwestern, falls Sie wirklich gerade am Zähneputzen sind, frage ich Sie, haben Sie das Wasser auch mal wieder laufen lassen und nicht einfach nur einen Zahnputzbecher genommen und wieder ein bisschen zu viel Wasser verschwendet? So sind wir Menschen. Heute geht es um den Noah-Text. Nach 40 Tagen in der Arche ist die Arche auf dem Berg Ararat gelandet, noch ein bisschen mehr als 40 Tage und als dann die Tauben mit dem Ölzweig kam, da konnten die Tiere und die Menschen, die Arche, die sie ja vor den Wassermassen gerettet hatte, verlassen. Und in diesem Moment macht Gott eine Zusage. Er sagt, dass er nie wieder eine solche Sintflut schicken will und nie wieder die Menschheit so zerstören will. Und zum Zeichen dieser Zusage setzt er den Regenbogen. Seitdem ist für mich der Regenbogen immer ein Zeichen der Zusage Gottes, dass er uns nicht zerstören möchte. Nichtsdestotrotz sind wir an die Sintfluten erinnert, wenn wir an unsere ökologische Katastrophe denken und wissen, dass jetzt auch wieder Inseln untergehen werden, wenn der Wasserspiegel steigt. Und die Pandemie selbst wird von manchen Menschen auch so etwas wie als eine Strafe Gottes gesehen. So ist das eben. Aber das, hat Gott gesagt, nein, das tut er nicht. Und so ist es ja auch nicht. Das, was an Zerstörungen geschieht und was vielleicht neue Fluten, Macht und Katastrophen, das sind wir Menschen selber. Nicht Gott, auf den man das schieben kann, wieso hast du uns nicht geholfen und gerettet. Nein, wir Menschen selber müssen etwas tun. Und tatsächlich machen wir das ja auch nicht konsequent. Der heutige Tag sollte uns daran erinnern, dass Gott uns zumindest die Zusage gemacht hat, dass er uns am Leben halten will. Dass er nicht Pandemien schafft, sondern uns rettet vor Pandemien. Nicht Weltuntergänge und Fluten schafft, sondern uns hilft aus diesen Situationen. Und so kann alles, was wir dafür tun, um unsere Umwelt und Schöpfung zu halten, seine Schöpfung zu erhalten, ja nur im Sinne Gottes sein. Und so wird er uns begleiten, wenn wir ein bisschen sparsamer sind, auch mit den kleinen Dingen. Ich wünsche euch und uns einen schönen Tag und den Segen Gottes und dass er bei uns ist, bei allem, was wir tun, um diese wunderbare Schöpfung zu erhalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.